Hallo, mein Name ist Feline Arndt. Ich bin Bachelorstudentin am Sport Business Campus und für mich ist dieses Studium so attraktiv, da ich nebenbei Vollzeit arbeiten kann und mein Studium so mit der Arbeit verbinden kann.